Schicksal dich mit aller Härte trifft Ist es deine Chance, wenn du nicht aufgibst Das allergrößte ist, wenn dein Ego bricht Zusammen können wir es schaffen, doch alleine nicht Es ist jemals kompliziert, hör die Stimme im Bauch Wenn etwas nicht geht, sitzt ein neues Level drauf Das Leben ist ein Training, also geht niemals auf Angst beginnt im Kopf, gut aber auch. Gibt es irgendwas, das uns runterreißt? Das Gefühl kommt auf, dass man es nie erreicht Doch man hat nur verloren, wenn man liegen bleibt Wir geben nicht auf, denn das Beste ist hier Alles was du brauchst, liegt schon längst in dir Entscheidend ist im Leben nicht das Selbst, sondern wir Gemeinsam überwinden wir die Hürde